Auf die Plätze, fertig, Putz. Startschuss für den Grazer Frühjahrsputz 2018. Die Schülerinnen und Schüler der neuen Mittelschule Kepplerstraße sagen zusammen mit der Holding Graz dem Müll den Kampf an. Ja, der steirische Frühjahrsputz wird an unserer Schule schon seit zehn Jahren gepflegt. Es nimmt die ganze Schule daran teil, das sind zurzeit 214 Schülerinnen und Schüler. Um eben die Stadt Graz auf Plätzen, Wegen und so weiter von Abfällen zu reinigen, die einfach von anderen Personen achtlos weggeworfen wurden. Ich glaube, wenn Sie da herumgehen und einmal sehen, wie viel Müll eigentlich entstehen kann, dann ist es glaube ich, ein kleiner Beitrag, damit Sie einfach in Zukunft vielleicht selber mit nachdenken und nicht alles wegschmeißen. Das ist das Tollste, dass wir also keine Umweltschmutzung mehr haben. Also, dass es überall nicht mehr so schmutzig ist, dass wir frei herumlaufen können, ohne dass sie irgendwo stinkt. Und es ist besser, wenn es so sauber ist als dreckiger, denn wir haben besseren Sauerstoff. Ja, es ist gut für die Natur und äh, Tiere sind hier auch draußen und sie können das ja auch schlucken und sterben. Umwelt ist ein Anliegen der NMS Kepler. Wird von den Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Projekten das Jahr über behandelt und ist ein fixer Bestandteil im Schulentwicklungsplan. Ja, also gerade in, in soziales Lernen auch, da haben wir, besprechen wir das ein bisschen, aber wir haben auch Projekte schon gehabt in der Schule, wo eben Leute, externe Leute zu uns kommen und da wirklich Mülltrennung ganz, ganz genau besprechen. Wie wir den Müll trennen sollen, wo Plastik hingehört und Restmüll und wir schmeißen es dann dort, wo es hingehört. Ähm, seitdem das Thema in der Schule ist, passe ich besser darauf auf, was ich wohin wegschmeiße. Also wenn meine Eltern irgendwas woanders schmeißen, dann also sage ich meinen Eltern, das gehört nicht da. Ja, wir haben heute eine Urkunde mitgebracht, um den Kindern eben unsere Wertschätzung zu zeigen, dass sie jetzt mittlerweile eben schon so lange dabei sind und als Belohnung wird eben heute auch der Hof der Schule von den Arbeitern der Holding gekehrt. Wir bedanken mich sehr höflichst bei der Schulleitung, beim Direktor Hoffmann und natürlich bei allen Kindern. In ganz Graz sind in diesen Wochen rund 2000 Kinder unterwegs, die die Straßen und die Plätze und die Böschungen pflegen und reinigen.